Um eine Tabelle im HTML-Code zu erzeugen, brauchen wir den Befehl table in Spitzenklammern, um die Tabelle zu beginnen, und den Befehl slash table in Spitzenklammern, um sie zu beenden. In diese Tabelle fügen wir nun eine Zeile ein. Diese fängt mit tr an und endet mit slash tr. Ebenso benötigen wir eine Spalte in dieser Zeile. Diese beginnt mit td, und endet mit Slash-TD. Ebenfalls alles in spitzen Klammern. Nun haben wir im Moment eine Tabelle mit einer Zeile und einer Spalte. Diese werden wir nun benennen. In unserem Fall Elektro- und Informationstechnik. Möchten wir nun eine zweite Spalte in derselben Zeile haben, kopieren wir die erste Spalte td bis slash td und fügen sie nach der ersten Spalte ein. Nun haben wir eine zweite Spalte. Diese können wir umbenennen. In diesem Fall in Metalltechnik. Die Tabelle hat derzeit eine Zeile und zwei Spalten. Möchten wir eine weitere Zeile mit zwei Spalten einfügen, kopieren wir tr bis slash tr und fügen sie nach der ersten Zeile ein. Nun haben wir eine zweite Zeile mit zwei Spalten. Diese werden wir nun umbenennen. Die erste Spalte der zweiten Zeile heißt Christine Meyer und die zweite Spalte der zweiten Zeile benennen wir Marina Mehringer. Nun steht Elektro- und Informationstechnik über Christine Meyer und Metalltechnik über Marina Mehringer. Das Ganze wird im Backend gespeichert, ins Frontend gegangen und so sieht es nun auf der Homepage aus, die jeder besuchen kann. Eine Tabelle mit zwei Zeilen und zwei Spalten.